Auf der ganzen Welt gehen junge Menschen auf die Straße, um gegen Ungerechtigkeiten zu demonstrieren. Das sind ganz unterschiedliche Themen, aber was sehr schön ist, ist, dass diese Themen mittlerweile sehr eng zusammen verhandelt werden. Und da spielt Feminismus eine ganz, ganz große Rolle. Nicht zuletzt durch das MeToo-Movement, was ja auch breit gewirkt hat in der Gesellschaft, was aber trotzdem einen radikalen, feministischen hat. Das hat auch ausgestrahlt auf ganz, ganz viele andere Bewegungen. Und so ist auch die Klimaschutzbewegung mittlerweile eine feministische Bewegung geworden. Das ist gut und das ist wichtig. Und wir sehen, dass, dass das auch weiter ausstrahlt, bis in Parteien, bis in andere politische Organisierungen. Und deswegen sollte uns auch die feministische, auch die queer-feministische Zukunft hoffnungsvoll stimmen.